Hallo, mein Name ist Gregor Klawikowski und ich baue gerade meinen YouTube-Kanal Besser Strukturiert auf. Wenn ihr selber einen YouTube-Kanal aufbaut, dann gebe ich euch in diesem Video einen schönen Überblick darüber, was man dabei alles beachten muss und welche Aspekte es dabei zu berücksichtigen gilt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie eine größere Mindmap mit dem Tool MindMeister realisiert wird, dann kann das Video auch für euch interessant sein. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie man ein, eine Mindmap aufbaut, dann könnt ihr in, in den Anmerkungen einen Link finden, wo ich das mal gezeigt habe. Viel Vergnügen! Strukturiert. Ich habe sechs Themenbereiche gefunden rund um das Thema Aufbau eines YouTube-Kanals. Das erste ist natürlich Videos. Das zweite ist der Kanal, den ihr aufbauen müsst. Das dritte ist dann die Technik, die ihr dafür braucht. Und das vierte, Programme, die ihr dafür braucht, um das Ganze umzusetzen. Und dann gibt es noch das Thema, wie binde ich denn meinen Kanal an andere Plattformen an. Und last but not least natürlich das Thema Arbeitsorganisation. Wir werden jetzt äh, die einzelnen Teile dann aufklappen nacheinander und ich werde die dann kurz mit euch durchgehen, damit ihr mal einen Überblick über die ganzen Aspekte habt. Zunächst natürlich Drehen eines Videos. Das habe ich in vier Teile aufgeteilt, nämlich zunächst Video konzipieren. Ich muss mir erst überlegen, was in so ein Video überhaupt rein soll und was eben nicht. Dann muss ich das in einem Skript schreiben oder mir irgendwie so eine Art Drehbuch machen, einen Ablauf festlegen, dafür dann die Technik zusammenstellen, was brauche ich, gucken, vor welchem Hintergrund drehe ich das Ganze und ungefähr abschätzen, wie lange das Video denn sein dauern soll, weil das kann doch mal Auswirkungen auf die Inhalte natürlich haben. Zum Thema Drehen dann muss ich natürlich ganz viele Aspekte berücksichtigen, die man auch bei jedem Film berücksichtigen muss. Und ihr kennt die langen Abspanne bei Filmen, die ihr im Kino seht. Und äh, all das, was die Leute da gemacht haben mit vielen, vielen Leuten, das macht ihr als YouTuber alles selber. Von der Auswahl der Szenerie des Videos, äh, das auch herzurichten, aufzubauen, Abstand zur Kamera, Skript sichtbar machen... Alles rund um das Thema Beleuchtung, dass es gut ausgeleuchtet ist, den Ton einrichten, dass der gut aufnimmt, Drehzeitpunkt planen, ja, wann habe ich überhaupt Zeit dafür, vielleicht brauche ich sogar noch eine, eine zweite Kameramann, Kamerafrau. Ich muss natürlich damit rechnen, dass ich bestimmte Dinge mehrfach aufnehmen muss, auf meine Rhetorik achten, keine Pausen machen, Mimik, Gestik und so weiter und bis hin zur kleidung all diese aspekte muss ich bitte berücksichtigen damit es eben auch ein gutes video wird wenn ich das video dann gedreht habe und natürlich äh, geprüft habe ob das auch alles geklappt hat dann äh, kommt der nächste der dritte punkt videos schneiden da nehme ich mir ein videoschnittprogramm wo ich die C szenen zusammenstelle vielleicht musik unterlege ähm, Video und Audio müssen synchronisiert werden, je nachdem wie ihr es aufgenommen habt. Am Ende nochmal den, den, äh, den Abspann einstellen, vorne was mit reinbauen, den Jingle mit reinbauen und natürlich dann Fehler korrigieren. Das heißt, es empfiehlt sich das auch noch ein, zweimal anzuschauen und dann nachzukorrigieren, wenn man es dann schon kompiliert hat und äh, gerendert hat. So Und wenn das Video dann geschnitten ist, dann muss es natürlich auch noch publiziert werden. Dafür braucht ihr einen Thumbnail, ihr braucht einen Titel für das Video und ihr braucht einen Beschreibungstext für jedes Video. Und mh, das ist natürlich auch, sind gerade Thumbnail und Beschreibungstext und Titel sind einfach auch sehr wichtig dafür, ob euer Video Leute auf den ersten Blick anspricht oder nicht. Das sind die Aspekte zum Drehen eines Videos. Und Ihr seht, das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Dann gucken wir uns jetzt mal das Thema Kanal an. Was muss ich alles tun, um einen Kanal zu gründen? Ganz am Anfang natürlich mir überlegen, was soll es überhaupt für ein Kanal sein? Welche Inhalte möchte ich denn zeigen und für wen möchte ich diese Inhalte zeigen? Und da hilft zum Beispiel die Unterscheidung, ist das ein Unterhaltungskanal, geht es um Wissen oder möchte ich konkrete Produkte vorstellen. Das Thema, was ich sehr empfehlen würde, ist, schaut euch viele Videos an rund um das Thema, wie geht YouTube überhaupt, weil das total hilft, bei den Videos die richtigen Entscheidungen zu treffen und spart euch Arbeit, weil ihr dann nicht irgendwas macht, was dann am Ende kein interessiert oder schlecht aufgenommen ist und so weiter wie gesagt Jan Fassbender wie geht für YouTube kann ich super empfehlen sehr hilfreich dann müsst ihr eine erste Einrichtung des Kanals machen. Dann braucht ihr natürlich erstmal den Namen, ganz wichtig, sonst könnt ihr keinen Kanal festlegen. Ihr braucht ein Logo, ein Kanalbanner. Ihr müsst dann diesen Kanal auch, da gibt es ein paar Features, die man entsprechend einstellen muss, Kanalbeschreibung erstellen. Und äh, natürlich braucht ihr auch ein Impressum. Wenn ihr den Kanal dann habt, müsst ihr euch natürlich überlegen, welche Kunden will ich ansprechen, wie gewinne ich denn Abonnenten, wie äh, bekomme ich Klicks auf Video, ähm, wie kann ich, muss meine eigenen Videos verlinken, wie funktioniert das. Ich muss den YouTube Algorithmus verstehen, natürlich auch andere Kanäle anschauen und davon lernen, finde ich total wichtig. Und ähm, natürlich auch zu schauen, wann veröffentliche ich Videos, weil die Zeit, die Art und Weise, wie oft ich Videos veröffentliche auf YouTube, hat wiederum Auswirkungen auf den Algorithmus und zeigt dann wiederum, wie oft ich dann entsprechend gesehen werde. Vielleicht habe ich auch Werbepartner, die ich da schon ansprechen möchte. Ähm, hier kann man noch eine ganze Menge mehr machen, glaube ich, da ich mit meinem Kanal noch sehr am Anfang stehe. Ist das Thema Kanalmarketing für mich im Moment noch nicht wichtig? Ich denke aber, dass der Teil in der nächsten Zeit noch wachsen wird. Rund um das Thema Kanalpflege gibt es natürlich auch eine Reihe von Fragestellungen, ja, weil, gerade wenn man dann schon mehrere Videos hat. Wie präsentiere ich die? Ja, würde ich sie nummerieren? Erstelle ich Playlisten? Ähm, wichtig ist sich eben dann auch zu überlegen, eine Kanalstrategie. Ähm, welche Zielgruppen möchte ich denn nun wirklich ansprechen? Ich glaube, das ist auch so ein mehrschrittiges Verfahren. Am Anfang hat man vielleicht noch nicht so viele Ideen dazu, deswegen taucht es auch hier nochmal auf. Und dann auch die Frage, wie oft kann ich die Videos äh, publizieren. Das Thema Kanaltrailer, das habe ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher gemacht. Ich habe jetzt hier auch mal bei MindMeister die Funktion ausprobiert, ein Video zu verlinken. Ähm, was muss ich bei einem kanal alles beachten? Das seht ihr hier oder schaut euch einfach das Video an. Es gibt auch das Thema Kanalmitgliedschaft. Darüber kann man sich Gedanken machen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Äh, Würde ich irgendwann später tun. Und dann geht es natürlich um die inhaltliche Kanalentwicklung. Das heißt, sich zu überlegen, welch, wozu möchte ich denn eigentlich Videos drehen? Äh, Ideen zu sammeln, Themen zu sammeln, vielleicht... Arten, verschiedene, unterschiedliche Arten zu überlegen, wie ich das Thema auch präsentiere. Und da kann zum Beispiel helfen, auch zu gucken, für welche Kundengruppen habe ich denn das Video und welche fehlen mir noch, für welche habe ich denn noch nichts gemacht. Und so dann auswählen, damit ihr halt auch euer Filmportfolio oder Videoportfolio, das ihr in eurem Kanal habt, dann auch entsprechend aufbereitet. Am Ende dann noch rund um das Thema... Monetarisierung gibt es auch bei YouTube ganze jede Menge Videos dazu und äh, manche wollen ja damit auch ihr Geld verdienen. Ich glaube, das ist äh, viel Arbeit, scheint aber zu funktionieren. Ähm, für mich ist das im Moment steht das nicht im Vordergrund, aber prinzipiell müsst ihr euch über das ähm, damit beschäftigen, dass es für Tools, dass es da Tools gibt, wo man den Überblick bekommt, auch von YouTube selber. Das Thema Steuer und Gewerbe anmelden fällt damit rein. Ähm, ja, die Frage, wie ich die Videos dann in der Länge mache, spielt damit eine Rolle. Und wenn ihr irgendwo schon bei einem Arbeitgeber seid, solltet ihr das dann auch als Nebenbeschäftigung anzeigen, weil das wahrscheinlich schon in eurem Arbeitsvertrag steht. Damit haben wir schon mal die zwei wichtigen Bereiche abgedeckt. Was ich am Anfang unterschätzt habe, sind die beiden grünen Bereiche. Kommen wir zuerst mal zu dem Thema Technik. Ja, scheint ja zunächst einfach zu sein. Ich brauche eine Kamera, ein Mikrofon, Licht, Beleuchtung und natürlich auch einen PC. Ähm... Das Thema, wenn man aber dann anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, merkt man schnell, dass das schon ziemlich komplex ist. Und natürlich kann man das alles ganz einfach machen. Man kann seine Videos mit dem Smartphone drehen. Man kann das Smartphone-Mikrofon benutzen. Aber ihr werdet wahrscheinlich schnell merken, dass die Qualität dann möglicherweise nicht so ist, wie ihr er sie erwartet. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, sich mit dem Thema Technik zu auseinanderzusetzen. Natürlich alles rund um die Kamera. Ja, ich habe jetzt mal meine Themen reingemacht. Das ist wirklich jedes für sich sind wieder Riesenthemen. Da könnte man allein schon stundenlange Videos zu machen. Ähm, was war für mich wichtig? Ich brauche ein Smartphone und eine Spiegelreflexkamera, mit der ich meine Sachen aufnehme. Die muss ich auch anbinden, wenn ich mal ähm, entsprechend Dinge streamen möchte. Habe ich alles. Deswegen habe ich das auch hier jetzt mal mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Mikro Mikrofon. Welches ist das Richtige, um YouTube aufzunehmen? Ähm, insbesondere, wenn man eben unterschiedliche Settings hat. Mal steht man vor der Kamera, mal spricht man so wie jetzt direkt in die Kamera rein. Welches ist das Richtige Mikro, das das gut kann? Schwierige Frage. Ich habe im Moment eins von einem Freund geliehen. Ich habe schon ein Interface, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, der zum Mikrofon gehört. Es gibt auch USB-Mikrofone, aber weil ich schon ein Interface habe, kommt das für mich nicht in Frage. Wie gesagt, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Hier habe ich mal meine Kriterien zusammengetragen, welche, was für mich wichtig ist, ich möchte eine gute Qualität haben im Mikrofon, also wahrscheinlich unter 80 Euro wird es deswegen nicht werden. Ich möchte auch, dass das Mikrofon nicht im Bild sichtbar ist. Das heißt, es muss so gut sein, dass es eben qualitativ hochwertig ab aufnehmen kann, auch bei 50 cm Entfernung. Und ich brauche eben ein vielseitiges Mikrofon. Ein Mikrofon, wo ich nur direkt reinsprechen kann, kommt nicht in Frage. Deswegen scheiden dynamische Mikrofone zum Beispiel schon mal aus. Nierencharakteristik scheint nach allem, was ich bis jetzt gelesen und gehört habe, die beste und allround Charakteristik für mich zu sein. Für meinen Fall, ich brauche eins entweder mit XLR-Anschluss oder Klinke, das habe ich für mich noch nicht entschieden. Und wichtig ist mir auch das Thema Rauscharm, damit ich nicht in der Nachbereitung dann immer den Rauschen, das Rauschen rausfiltern muss. Das Thema Licht spielt auch eine wichtige Rolle. Wie wollt ihr eure Szene ausleuchten? Ähm, ich habe eine Bauleuchte, äh, die habe ich jetzt erstmal genutzt. Und ähm, das ist ein Thema, mit dem muss ich mich noch beschäftigen muss. Ich habe einen ganz guten PC, sodass ich im Moment ich damit zufrieden bin. Aber wenn dann die Frage ein neuer ansteht, wird das Thema hier auch noch ausgebaut. Ein zweites Thema, das ich unterschätzt habe, ist das Thema Programme. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr euch für einen YouTube-Kanal mit einer ganzen Anzahl unterschiedlicher Programme auseinandersetzen müsst. Ich fange mal hier an mit dem äh, Schnittprogramm. Ihr wollt ja ein Video machen, das Leute anspricht, das professionell ist, das abwechslungsreich ist. Also braucht ihr unterschiedliche, braucht ihr ein gutes Schnittprogramm, Shortcut ist kostenlos, ich habe Vegas Movie Studios, gibt aber auch noch zahlreiche andere, die brauchen Einarbeitung, ja, man muss verstehen, wie die funktionieren, das ist nicht intuitiv, nicht in allen Fällen, also plant dafür Zeit ein, das gleiche gilt fürs Grafikprogramm, ich arbeite viel mit PowerPoint, weil man damit schon eine ganze Menge machen kann und weil ich es halt gewohnt bin. Ich fange gerade an, mich mit GIMP zu beschäftigen und das ist nicht einfach. Das braucht Einarbeitungszeit und ähm, es ist gut, man kann damit total viel machen, aber es braucht seine Zeit. Und ihr braucht diese Programme um zum Beispiel gute Thumbnails zu machen. Das geht eben auch mit, geht mit allen möglichen Sachen. Aber ähm, wenn ihr gute Sachen machen wollt, mit vielen Effekten interessant, dann lohnt sich halt ein Grafikprogramm. Es gibt auch was fürs An für Android und äh, für iPhone gibt es bestimmt auch entsprechende Programme. Je nachdem, wie ihr das halt haben möchtet. Ihr braucht ein Streaming-Programm. Ich nutze OBS äh, auch jetzt, weil man damit eben gut äh, mit, mit Dinge mitschneiden kann, die man auf dem Bildschirm zeigt. Ihr müsst euch auseinandersetzen mit YouTube-bezogenen Programmen, die euch helfen, euren Kanal besser zu machen. Das ist für mich im Moment noch nicht so wichtig, aber ganz wichtig ist auch das Thema Audio Software. Auch das ist wieder ein Thema nicht so einfach. Ja, wie mache ich ein gutes Video-Audio? Wie kriege ich das Rauschen weg? Wie sind die Abstände? Wie mache ich das Einpegeln richtig? Gibt Es viele gute Videos dazu, auch im Netz. Beschäftigt euch damit. Irgendwann findet man dann für sich auch die Einstellung, die gut passt. So, dann kommen wir noch zum Abschluss in den unteren Bereich, den ich euch noch kurz präsentieren wollte. Hoppla, was passiert hier? Ein Aspekt, mit dem, den ihr auch berücksichtigen könnt und der für mich wichtig war, war der Link zu anderen Plattformen. Ich habe mir eine kleine Webseite gebaut, Ja, muss man wieder einen Anbieter auswählen, eine Seite designen, die entsprechend veröffentlichen. Dazu braucht ihr eine E-Mail-Adresse. Ich habe mir eine gebastelt. Ja, für die Webseite müsst ihr wiederum eine... E-Mail eine URL aussuchen, die halt noch nicht belegt ist, auch wieder, hat dann wieder was mit dem Namen zu tun, ja, bei mir hing das zusammen, ich habe dann meinen Namen noch mal geändert, das für den Kanal, weil der, den ich eigentlich wollte, der war halt als Webseite schon vergeben und ähm, das Thema Instagram könnt ihr euch überlegen, Twitter, das sind Themen, die ich im Moment nicht, äh, nicht nutze, aber ich behalte mir das vor, mich später damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich sie hier schon mal mit aufgenommen. Und last but not least das Thema Arbeitsorganisation. Ihr habt ja gesehen, ich habt, es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die ihr dort äh, behandeln müsst. Und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich ähm, zu überlegen, wie man sich selber organisiert. Für die Sammlung von Ideen nutze ich OneNote. Warum? Das kann ich sowohl auf meinem PC wie auch auf meinem Smartphone nutzen, weil dann kann ich es von überall, wenn ich dann irgendwo eine Idee habe, kann ich die direkt aufnehmen und habe sie dann an einer zentralen Stelle. Das Gleiche für Technikthemen nutze ich das, weil ich dann, je nachdem, wo ich gerade bin, fällt mir was ein, ich sehe, was ich höre, was kann ich mir das immer direkt aufschreiben. Ich nutze für das Verskripten von Videos äh, Word und für die Kanalorganisation, ja, kann man Meistertask nutzen. Tja, so ein YouTube-Kanal ist eine ganze Menge Arbeit. Das habe ich jetzt nämlich auch gemerkt. Aber vielleicht hilft euch ja die Mindmap dabei besser strukturiert vorzugehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst mir bitte ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Ich verspreche euch, es werden regelmäßig neue Themen dazu kommen. Immer wieder Anregungen, wie man besser strukturiert an Themen herangehen kann. Und da ist bestimmt auch noch was für euch dabei. Bis dann! Besser strukturiert.